Oh Baby, haben wir der besten mit die gespielt. angespielt. Guck, lade ihn mal ein. Hey und herzlich willkommen zur ersten Runde von Handshattern. Cookie und die Spül der Seite, wir haben das noch nie gespürt. Ich habe vor 8 Monaten das Spiel in meine Wunschliste hinzugefügt. Wir haben es gestern gekauft und dann schauen wir mal, wie das Spiel so funktioniert. Hallo! Genau. Perfekt. Iha! <lacht> ja, du musst deine Jäger rekrutieren. Ja, ich hab da gerade unabsichtlich drauf neue Rekruten. Wenn du was willst, dann der wir rep ist das gleiche. Bilbo, eine Machete oder Pistole? Machete. Elektrische Lampe. Elektrische Lampe. Nein, dem haben alle ganz was anderes, Alter. Die ja, sie ja. Erste Hilfe-Kit sind Lamanda. Die uh, Fernrohr war ich immer nicht, oder? Das ist Beste, was es gibt. Guck, ich nehme das Erste Hilfe-Kit, okay? Kann ich die reizen? Hey, die können sich ja beide jetzt Hilfe-Kit machen und gegenseitig reizen. Und da beim Machete. Machete ist super. Oder? Das ist der teuerste fast. Ja, ich... wenn Wen spürst du? Ich, ich spiel den. Show one Headshot Will. Das ist alles schwarz. Was hat. Was hast du für Waffen Ein Winfield, das haben bei mir alle. Nein, einer hat oh. er eine Handcannon. Ja, ich glaube, ich spiele auf den Teuersten, oder? Ich spiele den zweite Ersten. <lacht> haben wir schon. Level 1. Schaut lustig aus. Ich hab's Salamante. So, ich, ich spiele ihn mit schraubflinten Ja perfekt, du spielst mit schraubflinten Und hast du eine Lampe, eine elektrische, sonst kaufe ich mir eine. Ich habe eine elektrische Lampe. Geil. Und Was kannst du da kaufen? Ah, Messer. Ja, ja du, du kannst an Ein Witterly Shot, den hole ich mir auch. Ah, perfekt. Warte, wow, das ist super, da kann ich einladen. Ah, hm. oh, der Verträge. Es gibt Verträge. Ja, wir machen den Vertrag 1. Da müssen wir... Mit Schraubflitten und Sprengstoff töten. Ja, warte, Max, ich muss mal zu dir ein Du Ah, mal. du kannst nicht an. Cookie. Okay. Ja! Ah ja. ja. Siehst du das? Oder was war das? Cookie, okay, siehst du den Vertrag 1? Ich hab gesagt, den machen wir gleich. Ich spiele es egal mit also, Hauptsache Schusswaffe und eine Schlachter mit Schraubflitten oder Sprengstoff. Das heißt, der Alter darf sich nicht killen, oder? Machen wir das, Cookie? Ja, machen wir, ist ja wurscht. Wohl... Perfekt. Es ist eine foggy day. Ja, auf der Map 17, 1, 2, also die Spinne ist um, in der Mitte. Ja, perfekt, bereit. Bereit, Cookie. Bereit. Bereit? Ah. Matchmaking. Oh shit, Baby. Spawnpunkt bon, bon, finden Alex. Ja, oben und unten. Unten. Links unten. Unten. Ja, unten, passt. Äh, Cookie die machen Rambo zusammen, weil sonst ziehe ich da gar nichts. Ja, sonst gibt's weiter. müssen wir ein bisschen aufmischen Ey, ja, es gibt so eine Ability, dass man Gegner sieht Jagen! Es geht los! Bist du da? Ist ich sehe Geile Geil über richtig geile River! Bist du das? da. Ja, jetzt bin ich, Alter. ich, komm! Laufen wir gleich mal bei da dempeln Oh, Wow, es hat gerade ein gegeben, anscheinend... ...was da um... Ey! Alter, wie laut sind die Viecher? Und die Plutier ist mega laut. Ja. Ah, geh, nicht, gell? nicht Alex. Das Seht haben wir schon ein bisschen sehr laut. Bist ja. du so oder? Nein. Ich muss den Maus bitten und Ich, ich lass es mal so. Weil das Schwede. Da drüben in dem Haus ist das ja. Blaue. Ja. Das sind so viele Viecher in der Nähe. Guck ich bei mir, laggt es immer auf der Zunge. Ja, und so. da vorne ist ein Boss, Alter. Wirklich? Ja, ja, ja, da schauen wir mal. Ah ja, ne. Wir sollten da wahrscheinlich nicht so mitkicken. Ja. Schießt man ab? Nein, bis 20. Warum leider? Ja, warte. Schießt man auf? Wo ist er? Also er liegt. Er liegt da nimm ein Zahn, nimm ein Zahn, nimmt mein Zahn. Alter, ich muss unbedingt spüren leiser machen, das ist extrem laut. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin bei mir lags leider. Ich hab den Hunde, die kein Bord beilassen. Hinter uns zombie! Wie? Ah ja? Ich bin In out of armor, Alex! Alex, lass dich einfach mal hitten! Ich bin outfan! Ja, du sagst es auf, wie was ich als, es gehen wird. Du warst gerade auf dem Waffen wechseln. Pass auf, ja. links! Du das das fuck, fuck, fuck, fuck! Der ist bei mir! wir müssen ey Rip. Smoke Scheiße, Axe ey so, <laughs> <laughs> <laughs> so. ey ey so... ...so... ...so... ...so ey fuck, ey Fuck, mir ich ey ey Fuck, fuck, fuck, fuck! Ah, ich ey dich! Ich bin tot! ey ey ey ey muss Du musst mir auf du kannst Spaß. mich retten. Oh, das ist Aber alles so laut. laut. Das, das ist kalt. Danke. Kein Problem, Kann ich dir ein Medi geben. Du musst die Server heal. Ich hab erste Hilfe geht, Cookie. Kann ich das <lacht> <lacht> gerade nicht mitgeben? Ah, du musst Server erdrücken. drucken, das ist es. Was ist das? Also check ich checke das Thema. Ah, dann kannst du nachladen die Waffen. Achso. Meine Schrottballer sind halt von Alarmlauf. Alex geht, duckt, duckt, Warum? Kannst du mich healen? Nein, nicht schlagen, Alex. Ja, ich weiß nicht, wie man healt. Irgendwie funktioniert Ich hab Dynamitstange. <lacht> Scheiße. Schlag. Schlag Wieso die heal, guck okay. ich. Ich glaub, man. Ja, man retzt, man retzt, man retzt ganz langsam. Ah! Rechtskick halten und dann links linkskick. So könnte die vielleicht die auch aber ich weiß nicht wie. Weil das hilft mir dann fix nur selber. So wurscht. Interagieren? Weil hey, du hast es zu und auf gemacht. Ja, jetzt kann ich hätte auch gerade andere Spieler schießen. Oder? Yeah. Ja. Ja. Guck über, geh mal hinter auf. Nein, da ist unser Ding. Was ist da? F in to investigate! Karte ja, aktualisiert. Ich hab da gerade irgendwie Lampen geschafft aufzunehmen oder zum Werfen. Ich kann auch Lampen werfen. Ja, der Eich staut mal zu den Dingen zu. Hey, wie kommen auf die Karten? Ah, mit DAP! Ich würde sterben. Ja, wir wissen jetzt, wo das Viech ist, Alex. Okay. Ich wirf einmal. Explodiert das jetzt? Alex, staut mal zu den Ketten zu, was <lacht> ist da links auf dem Tisch? Und der Esse. Nein, ich kann nur das Licht einschalten. Okay. Ja, geht's weiter zur Spinne. Alex, das sind Zombies, gehen wir woanders aus. <lacht> Nett, Warum Nein! Warum weiter? Verbraucht. Kriegt man da nicht Punkte? <lacht> Nein. Ja, mit den Waffen. Hinter uns kommen welche, Guck, Komm, ich rein weiter deswegen hab ich gesagt, schießt nicht! Na ja, komm mal, du scheiß Fliegerviech! Es bläht, Alter, no, es hat mich schon! Mach dann hin, alles! Ha? Okay! Soll ich das Gegner machen? No. Ja, okay! Ja, mach ich gleich! Dann geht's Gift, ja, okay! Scheiße, scheiße, scheiße, Alix! Ja, was du? Alix, passt um! Ja! Geht die Nachkampfwaffen! Bam! Bam! Ja! <lacht> Ey, gucky, du kommst viel zu viel, geh mal weiter. Da aber hinter Und uns geschossen. Du hast noch hast du witziger. Gucki, du kommst zu viel. Ey, die Spinne wird gerade verbannt. Was? 21% steht links. Denke, ah, die geht schon wieder an. Wir müssen schneller okay. sein. Wir müssen ruhiger nochmal. Wir nicht in die richtige Richtung. Ist das die richtige Richtung? Ja. ja. Pass auf. Da ist was im Wasser, guck Eins, eins, Ich bin hinten. Was? Was warum bist du so stark? Axel musst du mit Ding retzeln. Du musst mein du musst Blut umstoppen, warte. Wo ist das Ding, Alter? Das ist nur im Wasser. Ja, warte, wie lange steht das noch bei dir, bis du stirbst? Ich hab grad drei Schicht ich Weiß nicht wo überhaupt wo steht. Ich hab ja gesagt, das ist nicht durchs Wasser. Ich wusste, dass das war ist, oder was das war, oder? guck ich du aus raus oder? Komm her da. Alex, also, das ist fast verbannt, Alter. Ich komme nicht halt weiter. Schauen so schon mal weiterkommen. Na! Nein, Nein kommt Gift. das Gift, da kommt ein Hund hinter dir. Alles auf, Alter. <lacht> ich bin tot. Ich bin ihn jetzt. Da. Nein, hab's ich es geschafft. Ich will nicht mehr. Du bist aber jetzt ganz ripped glaube ich. Ich bin jetzt ganz Ripper. Nein. Ich bin einfach dreimal gestanden. <lacht> das sind zu viele Gegner. Ich hab verlassen. Nein, ich muss so, da oben gehen. Ging, ja, ging. Ich geh verlassen, Cookie. Dann hab ich Mani gemacht wahrscheinlich. Aber du hast jetzt hier gar nichts gemacht, Der Runde als Weder zu erledigt, die bin... Ja, sie aber. Schau mal mit E. Schau mal mit E gedrückt halt. Warte, halten. Irgendwas unter jetzt im Kreis schauen, schau ich habe irgendwo was blau Da Winten, ja? Da muss musst hin. Und du wirst angegriffen von hinten, ich würde rausgehen, ja. Egal, der kriegt was mit. Boah, Ich gehe einfach zum Ausgang. Ich gehe einfach zum Ausgang guck gucke und schaue, was passiert. Was kannst du nicht machen. Da kannst du nicht wieder zusammenspielen. Da ist der Ausgang. Ist das ist schief, ja. Oder was auch immer das ist. Ex Extraktion, Alter, muss auch nur da bleiben. Ah, so stirbt man nicht, halt, weil wir Missionen gemacht hätten, hätten wir halt Gold gekriegt, glaube ich. Mhm, mhm. Okay, aber jetzt kann ich gerne, dann können wir nächste Runde anfangen, aber da muss ich noch was einstellen also. Und? Um an einem anderen Tag zu sterben, Alter. Richtig arg. Hey, guck ich, was ich jetzt noch sagen, weil das. Es lag ein bisschen. Ich muss die Grafik oben Ich Ihr was kriegt? Ich kriegt ja. XP einfach, weil wir irgendeine viecher gekillt haben. Ja, eher. Also, ich krieg auch XP, wohl gesagt. Okay. Vielleicht sollte es auf Steam, wenn auch noch zumindest überlebt, Ich bin jetzt Level. 2, 3. 4? 4 Ich bin nicht am Level aber. Ich habe neue Gegenstände. Hat man Goldhaus-Cup-Loops gemacht, oder? Ich muss einen Zaun noch den Du ich Du bist im. quasi im Minus, Ja, quasi Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Runde gefallen. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung in dem Spiel gehabt und wollte mit euch, der Spielerkunden Und das nächste Mal wird es weniger laggen, obwohl jetzt die erste Runde von uns leider nicht schneiden. Abo!